Jede Antwort wird er sein, jeder Ruhm für ihn allein. Niemand und nichts besteht außerhalb von ihm. Mit seinem Mühen, mit seinem Tod hat er unsere Sünden gesühnt, Dämonen schweigen, sein Menschsein schafft Neues, so wie es er es verheißen. Jede Suche ein Ende hat, weil er selbst nach dir gefragt und dich gefunden hat. Durch ihn du ein anderer bist, er trug die Sünde hinweg, nur so fängt Leben an. Mensch soll mit seinem Herz ein reines Herz empfangen, das Wort der Wahrheit an dir, wie es geschrieben steht, durch den Gottessohn, den Auferstandenen, selbst eingelöst, Jesus liebt. Seht die Liebe, die Gott erwiesen. Zu retten, was verloren ist. Er ist Herr. Er ist Herr. Er ist das Lamm, das überwand. als Gottes gerechter Knecht, Jesus lebt. Welt verloren, doch nie allein, wo geglaubt und auch erkannt, er ist ein neues Wesen, er hat den Grund gelegt, offenbart durch Gottes Sohn, den keiner haben will, kam er in unsere Welt und ging für uns den Weg. Schatten fliehen, Tod vergangen, die Gitter der Gefangenschaft, Zerbarst der Triumph ihm gebührt. Gottes Plan. Zu retten, was verloren ist. Er ist Herr. Er ist Herr. Er ist das Land, das überwandt. Bestätigt als Gottes gerechter Knecht. Jesus lebt. Jeder Morgen, jeder Tag dieses Versprechen hat. Gnade allein Gott beginnt, er ist das A und O, Anfang und Ziel.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 Er ist Herr, er ist das Lamm, das überwand und bestätigt als Gottes gerechter Knecht. Jesus lebt.